Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp doppel oder oder Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Video der altbewährten Serie, der Boss bewertet Zuschauer-Outfits. Haben sich viele wieder zurückgewünscht. Deswegen dachte ich mir, fange ich damit heute gleich mal an. Wenn ihr auch mal in so einem Video dabei sein wollt, dann klickt in der Videobeschreibung auf den Link zu meinem Discord-Server und schickt euer Bild in den Business-Raum rein, meine Freunde. Und dann seid ihr beim nächsten Video eventuell auch schon am Start. Aber ich würde mal sagen, wir fangen gleich mal an mit dem ersten Teilnehmer, meine Freunde. Und da haben wir auch schon die Nummer 1, sage ich mal, ist der gute alte Conor McGregor. Der gute Mann hat sich natürlich nicht genommen, hier beim Boss auch mal teilzunehmen. Nach seiner Niederlage im Octagon hat er gedacht, okay, vielleicht habe ich beim Boss etwas mehr Erfolg. Wir sehen auf jeden Fall den guten Mann hier mit seiner Tochter am Start, wie er hier stabil auf seiner Couch sitzt, meine Freunde. Das Outfit ist auf jeden Fall schon mal sehr wild, muss man schon mal so sagen. Der Mann ja, die Tattoos sind auf jeden Fall schon mal krass, wissen wir alle. Sein Oberteil und seine Hose sind aufeinander abgestimmt, was natürlich immer, ich sag schon mal, ein ja relativ wilder Hase ist, meine Freunde. Da sieht man, der Mann hat sich dabei Gedanken gemacht, wo er die Sachen aus seinem Kleiderschrank geräumt hat, meine Freunde. Die Uhr auch, ja, relativ wild, aber meine Freunde, das Wichtigste, ja, das wichtigste, ich sag mal war bzw. der wichtigste Punkt an seinem Outfit sind natürlich die Socken, meine Freunde. Und man sieht sehr stabil, dass der gute Connor hier die Hose in den Socken trägt, wie der Boss das auch in, ich sag mal, fast jedem Video euch rät, weil ich erwähne es euch nochmal, meine Freunde. Willt ihr die Straße rocken, steckt die Hose in die Socken. Und diesen Tipp hat der gute Connor hier auf dem Bild auf jeden Fall befolgt. Seine Tochter schaut da ein bisschen skeptisch rein, aber sie ist auch noch jünger. Ich sag mal, die gute Frau kennt wahrscheinlich die Videos vom Boss noch nicht ganz so genau. Deswegen, ja, sind wir da auf jeden Fall mal etwas gnädig, meine Freunde. Aber der gute Mann hat es auf jeden Fall gut umgesetzt. Hat auch einen lässigen Blick. Der Bart sieht auch stabil aus. Also ich würde mal sagen, punktetechnisch gesehen würde der gute Connor hier mit einer... 8 von 10 abschneiden, meine Freunde. Ist nämlich wild. Hosen in den Socken. Rettet das Ganze nochmal nach oben. 8 von 10 Punkte würde der Boss hierfür vergeben, meine Freunde. Auf jeden Fall ein sehr stabiles Outfit. Schauen wir auch mal gleich zu Outfit Nummer 2, meine Freunde. So, Outfit Nummer 2, meine Freunde, ist der gute Kazu. Ein schöner. Und auch, ich sag mal sehr, maskuliner Zuschauer vom Boss trägt hier ein sehr wildes Accessoire, meine Freunde. Und zwar die Brille. Die Brille hat der Boss nämlich bei einem Twitch-Gewinnspiel verlost. Da hat der gute Mann abgesahnt. Und man sieht auf jeden Fall, die Brille sieht auch sehr gefährlich aus, meine Freunde. Ist auf jeden Fall ein ganz heißes Eisen. Man sieht nicht nur die, Ent die Identität wird dadurch etwas verschleiert, sondern man sieht auch etwas aus wie der gute alte Terminator, meine Freunde. Was natürlich sehr wild ist. Nicht nur bei meinem Format hier, sondern auch auf der Street, da haben die Leute auf jeden Fall definitiv sehr viel Angst, meine Freunde. Er hatte auch ein kleines Päckchen mit weißem Pulver in der Hand. Ich sag mal so, als Zuschauer vom Boss, der vermute ich mal nicht, dass da Mehl oder sowas denn ist, so viel kann ich euch sagen, meine Freunde. Und auch bei ihm sieht man die Hose stabil in den Socken. Sogar sehr stabile Adidas-Socken, meine Freunde. Da würde ich euch aber sagen, wie der gute Connor das gemacht hat, war etwas souveräner. Weiße Tennis-Socken sind in der Regel nämlich noch etwas krasser als solche Adidas-Socken. Die Hose sieht mir aber etwas dubios aus, muss ich sagen, Kasu. Sieht mir etwas nach einer Leggings aus. Und sowas tragen Männer im Normalfall nicht, Digga. Jacke ist, ja, nicht schlecht, aber auch nicht das heißeste Eisen, was den Boss etwas stört, ist auf jeden Fall die Cap, weil so kann ich gar nicht sehen, ob der gute Mann seine Seiten auf Null rasiert hat, meine Freunde, und der Übergang ist auch nicht bewertbar, aber allem in allem, allein schon, ich sag mal, durch die stabile Brille und auch durch die Hose in den Socken ist das schon ein sehr stabiles Outfit. Ich würde den guten Mann, auch wegen dem weißen Pulver in der Hand, hier eine stabile 7,5 von 10 Punkten geben, meine Freunde. Schauen wir uns mal den nächsten Teilnehmer an. So, der nächste Teilnehmer, ah, der gute alte Montana Black hat sich hier ja auch in den Discord vom Boss reingeschlichen. Man sieht auf jeden Fall relativ stabiles Bild. Einige, ich sag mal, Gold- Accessoires am Handgelenk und auch in den Händen, was natürlich schon relativ wild ist, meine Freunde. Aber... Das wichtigste Accessoire bei einem guten Mann ist hier definitiv die korkmas cap meine Freunde. Sieht man auch, der Boss trägt natürlich auch eine korkmas cap gerade. Da ist das natürlich besonders wild. Also sagt man so, allein, dass der gute Mann hier auch eine korkmas cap trägt, macht ihn auf jeden Fall noch ein bisschen Street-Credibility. Ja, schaut das Ganze nach oben, meine Freunde. Ist natürlich sehr wild. Hat er eventuell bei einem Gewinnspiel beim Boss bei Twitch, ja gewonnen, meine Freunde. Falls ihr auch so eine stabile Cap wollt, schaut bei Twitch beim Boss vorbei. Auch Link in der Beschreibung. Und da habt ihr auch mal die Chance, so eine stabile Cap zu gewinnen, meine Freunde. Ist auf jeden Fall ganz heißes Eisen. Ich würde sagen, das Bild, da gibt es nicht so viel zu sagen. Man kann nicht so viel auf die Sachen eingehen. Das Tattoo, ja, hier, ich weiß nicht, wie man die Stelle nennt. Ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig, sage ich mal. Also würde da sowas draufstehen, sowas Stabiles wie, ich weiß es nicht, irgendwas Stabiles. Dann wäre es wilder, aber diese Zahlen, ich weiß es nicht, Jungs. Da bin ich ganz ehrlich, ist auf jeden Fall nicht das heißeste Eisen auf dem Herd, meine Freunde. Aber die Cap rettet den ganzen Hasen schon relativ weit nach oben. Deswegen würde ich den guten alten Montana Black hier sieben stabile Punkte geben, meine Freunde. Und ich würde auch schon fast sagen, Jungs, das war es jetzt hier vom ersten Format. Waren jetzt nicht allzu viele Teilnehmer. Die meisten wussten auch nicht von diesem Format Bescheid. Aber jetzt seid ihr alle informiert. Falls ihr da mehr Bock drauf habt, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr Bock habt, teilzunehmen, geht in den Discord-Link rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und macht die Glocke an, meine Freunde. Und euer EMP-Doppel-I-Oder-Boss -E ist, auch wenn eure Bitches no homo, skurr.